Willkommen, mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wie man sieht, ich habe mich musikalisch schon hier richtig eingerichtet. Ne? Ein bisschen Persona 5 Musik hier reingepackt. Und ja, darum geht es in diesem Part. Der erste DLC-Kämpfer ist, ich glaube, seit gestern verfügbar. Und ja, es ist Joker aus Persona 5. Los. Der erste persona charakter also wahrscheinlich der einzige mal gucken weil er nicht und ja was weiß ich über persona jetzt nicht so viel eigentlich na sein Schulklamotten. ja ich will schon ein phantom dieb klamotte jagt auf die schatten und im hintergrund hört man übrigens die kampfmusik da ist die normale kampfmusik ich da ja immer noch nicht auf Verein ja was weiß ich über persona 5 so ein ganz kleines bisschen ich habe mal so ein let's play irgendwie so reingeschnuppert von jemanden das geht bestimmt dann auch so auf weil also er nicht 10 20 stunden weil ich da geguckt habe und ja entsprechend oh, neue level sehe ich gerade so wie funktionierst du du hast eine knarre das war du was? hast handwerfen sieht aus wie ein konter und ja, äh, Aua. ja das sieht echt aus wie die grafiken persona 5 rot schwarz erst ja, sieht das spiel richtig gut aus Wir <lacht> waren untergefallen ähm, was weiß ich über persona 5 jetzt glaube das sage ich jetzt zum dritten mal ähm, ist ein Rollenspiel von, ich glaube, Atlus? Alter. Mein Stand aktiviert. Das ist ehrlich gesagt nicht mal so falsch, weil, ja, kennt ihr Jojo's Bizarre Adventure und Stands? Ja, Persona 5 hat auch so was ähnliches. Duff. Und, vor den sein, gäste Nur in Persona 5 heißen die, oder Persona allgemein heißen die, äh, Personas. Die haben auch so komische Geister, die an ihrer Seite kämpfen. Und ja, ich glaube, Asen heißt den seiner. Die sind alle irgendwie nach historische Figuren, glaube ich. Benannt oder so. Irgendwie so was, glaube ich, ne? Äh, Persona 5 ist ein rundenbasiertes japanisches Rollenspiel. Und so ungefähr 50 prozent des spiels oh gott oh, du bist auf meiner seite 50 prozent des spiels äh, spielt man halt irgendwie so eine art schulsimulator sag ich mal Schullebenssimulator man muss zur schule gehen man muss lernen und ja man hat irgendwie nur eine begrenzte anzahl von tagen also muss jetzt sagen jeden jeden äh, Tag irgendwie so zeitmäßig planen. Man kann zum Beispiel nur ein oder zwei Sachen irgendwie pro Tag machen. Da muss man sich halt entscheiden, ob man nach der Schule irgendwie weil nicht lernt oder irgendwelche anderen Aktivitäten macht, die irgendwie weil also eigentlich Fähigkeiten nur so steigern oder für die Zukunft irgendwie wichtig sind so also ich Fitness trainieren oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Charisma, Intelligenz und also was ich habe gestern ich habe vorhin gestern im gestrigen part sag ich mal überhaupt nicht tilts eingesetzt von von äh, der piranha pflanze oh, ich habe einen grünen schild dadurch cool oh ja hat seine fähigkeiten sind bestimmt stärker wenn ich jetzt Asen draußen habe ne? ich glaube da ist also nein Uh, ja, 50 Prozent des Lebens 50 Prozent muss man in so in so eine magische Welt eintauchen. Und ja, aber ich eigentlich die ganze Zeit ein Kirby an meiner Seite und ja. Äh, der Charakter hier, ich weiß nicht, wie er wieder mal heißt. Man kann den benennen, aber irgendwie so normal heißt irgendwie Araki oder Akira. Irgendwie so was, Akira, irgendwas und ja, den sein Phantom-Dieb-Name ist Joker. In dem Hintergrund sehe ich auch noch einige andere Charaktere in sich Panther Die in den roten Klamotten, glaube ich. Jetzt ne? glaube ich an oder n. dann nehmen sich glaube ich Fox, ne? So ein bisschen weiß ich, was du halt spielt, aber auch nur durch ein Let's Play. Und ich bin gar nicht mal so schlecht gerade. Ähm. So der generelle Ablauf von Persona 5 nehme ich mal an, also von dem ich bisher gesehen habe ist, die treffen irgendjemand irgendeinen so Typen oder Typin der realen Welt, die irgendwie böse ist oder voll korrumpiert, irgendwie so was, irgendwas irgendwie dreck am Stecken hat. Oh Gott, Oder irgendwas Böses vorhat. Und ja, die Hauptcharaktere finden hat raus, und dann gehen sie irgendwie. Oh Gott, ich hab gedacht, du bist auf meiner Seite. Ja, die Hauptcharaktere finden hat das... Entschuldigung, <lacht> irgendwie raus und gehen dann in diese komische Welt diese komische Magiewelt und müssen dann irgendwie so einen Schatz stehlen. Eine Schatz ist irgendwie so eine Manifestation von dieser dieser bösen Persons Herzen. Und wenn die irgendwie diesen Schatz stehlen, dann kommt die Person wieder zu Sinn und äh, tut ihre Verbrechen irgendwie zugeben. So, ich glaube, die erste Person so der erste Bösewicht, sage ich mal, ist irgendwie so ein Sportlehrer. Ich weiß nicht mehr genau, was der getan hat. Aber man muss ihn irgendwie aufhalten, bevor der irgendwie so eine Rede vor allen Schülern irgendwie hält. Und ja, dann hat man irgendwie so zehn Tage Zeit. Und in der Zeit muss man sich halt, weiß ich nicht, äh, dieses komische, dieses komische Welt irgendwie so eintauchen und denen sein Herz klauen. Und da ist irgendwie nicht so eine Sache, die man irgendwie weil nicht in einem Run irgendwie so erledigen kann und so. Lass mich das diesmal. Oh, da es mich verarscht. Ich will den seinen ding sehen. Gott, haben ihn noch nicht mal getroffen. Ich habe so eine Vermutung, was den seine Ultimate ist. gibt irgendwie so weit nicht. Das ist so eine Spezialattacke in Persona 5 wo alle Charaktere irgendwie so eine super Attacke auf einmal einsetzen. Stop All Out Attack. Und ich nehme an, das ist das dann, Den seine Ultra Smash. Vielleicht den seine Dinger auf der Main setzen. Oh, was vergiftet. Ich da, okay. Ich bin mit dem viel besser als mit äh, piranha pflanze ein rollenspiel charakter also ja feiern bleiben final fantasy an diesen charakteren scheint gut zu sein ich lasse mir aber irgendwie voll viel zeit hier ja was wollte ich erklären ja ich habe die bombe von den eingesammelt sind die zünd die ich verarsche sind die. die mich verarschen. Boah, willst du mich verarschen mann du, besser mach die doch mal kaputt. aber oh, der macht mich fertig ey. Ja, weil nicht irgendwie der erste Boss ist irgendwie ein Sportlehrer und den muss man irgendwie aufhalten, bevor man von irgendwie eine Rede hält. Und ja, wenn man hat und um dazu machen, muss man irgendwie in Schatz stehen. Und ja, das sind die Phantom, die bald halt, die Hauptcharaktere, die bilden dann so eine Gruppe irgendwie. Und ja, die werden dann irgendwie bekannt in der realen Welt. Und ja, der Joker ist halt, glaube ich, der Anführer der Gruppe. Entweder er oder diese eine Katze, diese sprechende Katze, Morgana. Gott, verdammt. Bist nicht. Da kommt hier noch ein. Jawohl. Warum oh, bin ich gut? Und ja. Wie gesagt, die haben irgendwie so Stands. Also die müssen von Jojo abgeguckt haben. Jojo ist viel älter also ja gibt schon seit den 80ern und ja also Part 3 gibt es jetzt nicht seit den 80ern aber nehme an und ja äh, keine ahnung wir sind halt irgendwie meistens in diese komische welt und dann spricht irgendwie so eine type zu denen irgendwie so eine person aus äh, aus der vergangenheit oder so dann taucht irgendwie eine Maske auf deren Gesicht auf. Die reißen die dann volle Möhre ab, sind voll Blut im Gesicht. Und dann bekommen sie einen Stand. Nur, die haben jetzt nicht, oh Gott. Im Gegensatz zu Jojo haben die jetzt irgendwie in Persona 5 jetzt nicht so eine riesige Rolle, glaube ich. Also. Jedenfalls nicht so weit, wie ich geguckt habe. Also, ja. Keine Ahnung. So allgemein, ich finde, das Spiel sieht interessant aus, aber es sieht irgendwie aus wie irgendwas, weiß ich, wo ich ein Risiko eingehen müsste, um es... Oh, das sieht cool aus. Einer ja, kennt ihr irgendwie so Spiele, die interessant aussehen, aber nicht unbedingt das ist, was man normalerweise spielt und weiß nicht. Wenn man das spielen will, dann müsste man irgendwie so ein Risiko eingehen. So im Sinne von, hm, entweder spiele ich das jetzt, ne? Obwohl ich weiß es ist jetzt nicht so was ich normalerweise spiele. und hoffe es ist gut oder ich spiele es und es ist genau das was ich mir gedacht habe nicht gut weil sonst würde ich sowas schon früher gespielt haben ja ich weiß es nicht war oh, ich dachte ich krieg den ja vor hier wurde auch mal vor Ewigkeiten irgendwie, ich hoffe, das ist ein Kontakt nee, ist. Das nicht glaube ich, Wir wollen doch mal vor Ewigkeiten irgendwie meinem Freund. Ich solle Earthbound spielen. Also, ich spiele aus den Ness und äh, Lukas kommen, aber die tun mich auch nicht so äh, ansprechen, weil also von dem, was ich weiß über Earthbound, was sehr wenig ist. Oh Gott ist das ist es in der realen welt oder in einer alternativen realen welt oder so oh Gott. und ja da tut mich schon ein bisschen abtören sag ich mal jetzt nicht dass ich so real realistisch bezogene RPGs nicht gern spiele ich spiele auch fallout also ja aber er ist dann voll irgendwie da ist ja dann irgendwie voll reale welt ne? Gibt es keine fancy Elemente außer ja hier so oder und dazu dazu zählen will oh, war gut hey Morgana okay und ja Persona 5 halt oder Persona allgemein ist auch halt wie gesagt hälfte der zeit schul und lebenssimulator und weil nicht die andere hälfte ist so ein bisschen ja diese welten eintauchen schätze stehen das glaube ich das opening thema von persona 5 immer so reinschnuppern will würde ich mal empfehlen irgendwie das intro von persona 5 anzuschauen das ist richtig gut ästhetik von dem spiel ist richtig cool also diese, ich kann das überhaupt nicht beschreiben das sieht irgendwie aus wie so ein mix aus so aus manga und graffiti irgendwie ich habe keine ahnung so werden irgendwie sehr wenig farben benutzt nur schwarz rot und weiß und das sieht richtig cool aus Ich glaube davon, ich glaub dafür wird das irgendwie auch irgendwie sogar eine auszeichnung bekommen oder so weil das so vom design her richtig gut aussieht und ja aber mich so persönlich spricht das Spiel jetzt nicht so an. Also nicht dann äh, weil es rundenbasiert ist oder so, ich liebe rundenbasierte Rollenspiele schwer gerade Auf meinen Eng äh, englischen Kanal Octopath Traveler und ja, das mit langsam oder sicher eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ja. Von den ganzen Final Fantasy Spielen, die ich damals gespielt habe, will ich gar nicht jetzt anfangen. Und ja, aber weil es halt so ein bisschen realitätsbezogen ist, spricht es mich jetzt nicht so an. Wenn ich irgendwie so ein Rollenspiel spiele, dann will ich irgendwie so full on Fantasy halt spielen, so, so. Spiele, die irgendwie ihre eigene Mythologie irgendwie so kreieren und eine komplett neue Welt haben. Fantasy-Welt, die jetzt nicht irgendwie auf der realen Welt bezogen wird, kann ich mal aufhören, getroffen zu werden. Und ja. anderen seite wie gesagt bin ich ein bisschen neugierig aber wie gesagt ich habe es ja gerade beim boss irgendwie erklärt irgendwie man sieht irgendwie was was man nicht so oft spielen will und ja wenn ich pech habe würde ich das spiel dann spielen und weiß nicht mir es nicht gefallen und ja also ich will mich nicht aus meiner komfortzone sozusagen rausbegeben sage ich mal glaube das ist das ich glaube das ist eine gute erklärung irgendwie aber trotzdem so ein bisschen neugierig bin ich schon vielleicht irgendwann mal so privat natürlich was mich auch irgendwie nicht so anspricht ist irgendwie dass man eine limitierte zeit irgendwie hat so für alles also man Item jeden Tag irgendwie nur so zwei drei Sachen, die man machen kann, und ich nehme an, viele Sachen sind auch verpasst bei den spiel Und ja, ich habe, ich habe lieber so meine, oder seine Hauptcharaktere, sie auch, glaube ich, weiß ich nicht. So weit habe ich, ich habe irgendwie nur gesehen, wie fünf Charaktere irgendwie so sich angeschlossen haben oder vier so damit haben wir alle klassischen charaktere abgeschlossen also alle charaktere im klassischen muss meine ich ja ich habe noch was schönes gesehen äh, hier und zwar guck mal, spiele die auf einer dlc kämpfer geister speziell die geister da habe ich mal ganz kurz reingeschnuppert und ja wir haben hier weiß ich nicht wie viele sind das? 4 von 6 7 8 9 10 11 charaktere ich mal sagen machen wir mal alle und fangen wir mal mit ihm an weil wir das schon haben und wir spielen als joker würde ich sagen ne? aber ich mache mir ein mi so aus wie joker könnte ich auch machen aber nee. so also sieht er in der echten welt aus sieht eigentlich schon cool aus so in seiner normale klamotte Hör mal so, so ähm, weiß ich nicht äh, ich muss weiß nicht. ich kenne die paar mal nicht mehr auswendig so wir machen jetzt in einfach mal damit weil wir halt diese dieses match noch mal abgeschlossen haben zieht ja auch noch mal extra glaube ich lässt so preis das hat normale kampfthema das ist irgendwie weil nicht dieses Lied hört man, wenn man oh, ein Pirat. Okay, ich verstehe. Weil der hat irgendwie so ein Persona, irgendwie das ist irgendwie so Hälfte Schiff, Hälfte irgendwie Pirat und so. Ja, deswegen ja, Captain kit hieß glaube ich die in seinem Persona, ne? Ja, das ist eine Anspielung daran. Deswegen. Noch so, geschafft. Ah, okay, cool. So nehmen wir Makoto und Nijima. Glaube auch, eine hauptkaraktere Ja, genau. Ich glaube, wieder vierte oder fünfte Charaktere. Ich sollte vielleicht mal sagen, dass ich hier Spoiler voll mache. Also, jetzt sehe ich schon so ein paar Sachen über das Spiel. Aber ja, damit muss man irgendwie rechnen. und ja, Motorrad. Ja, stimmt. Ihr Person hat irgendwie einfach nur ein Motorrad, glaube ich, ne? Ja, äh, der Ja, dieb alias ist, glaube ich, Queen. als einfach nur so, weil ich nicht, so ein Rocker-Outfit, glaube ich. Und ja. Ich werde viele Anspielungen sehen, ne? ja, sie haben wir auch schon, aber das ist noch nicht geschafft. Sie sagt mir zum Beispiel jetzt gar nichts, also soweit habe ich jetzt nicht geguckt habe ich nehme an sie ist auch eine Hauptcharakter. ich glaube es gibt so acht hauptcharaktere irgendwie so was. da habe ich irgendwie noch nie irgendwie so gehört irgendwie so so normales kampfthema mit so lyrics und also was ne? irgendwie voll krass wow oh, ist noch nicht jetzt bitte. Okay, da ich nehme an sie hat irgendwie ähnliches persona just geht ja genau äh. den kann ja auch noch der sind wie weil nicht denkt bekommt so eine Fuchsbaske. baske in sein dings ist irgendwie in sein all ist glaube ich fox weil die, die, die sind alle Diebe und die haben alle spitznamen also Joker zum Beispiel, der heißt irgendwie Araki oder Akira, glaube ich. Und ja, jeder jeder Hauptcharakter hat irgendwie so ein Spitzname, so ein Diebesname. Und ja, Joker. Den Typen, den wir gerade erlegt haben, ganz am Anfang. Der irgendwie Captain Kid als Person hat, der heißt zum Beispiel Skull. Da kommt er auch hier, ja. ja. So, Schädelmaske, er ist Fox und ja, ich weiß nicht, wie den sein person mal hieß. So, ja, ja klar, Inkling. Sie sagt mir jetzt, ich weiß, sie ist einer der Hauptcharaktere, aber soweit habe ich auch noch nicht geguckt. ich Weiß nicht, ob sie augenbienen im Intro sieht man sie, also. Man kann ja nicht so von Spoiler reden, weil die Hauptcharaktere sieht man immer in den Intros. Das ist genau wie bei den Tales of Spielen irgendwie. Wenn du ja Intro ansiehst von Tales of Spiel, dann siehst du schon, wer alles irgendwie zu den Hauptcharakteren gehört, weil die alle Hauptcharaktere kommen in diesen äh, Intros immer vor und das ist bei Persona 5 auch so. So an ja, mit Geister ist ja viel einfacher wieder. Ja, sie ist auch eine Äh, Boah, wie ist... Ja, sie bekommt so ein so ein Leder, ja genau. sie zu zahlen muss. So kommt so ein so ein Lederanzug, so ein so ein Domineranzug, würde ich schon so sagen. Boah, das war schon. Und ja. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie es die Nummer Panther. Ja, ja ich glaube, Panther, ne? so ich weiß nicht, ob er auch eine Hauptcharaktere ist. Spiegelsteuerung wird schon immer da oben angezeigt. Okay, äh, ich habe ja, ja immer was schon fertig. Also, ja, so, ich weiß nicht, ob er auch eine Hauptcharakter ist. Ich, ich habe so weit geguckt, bis dieser Typ irgendwie vorgestellt wurde. Aber ob der eine Hauptcharakter ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe noch nicht in sein Dings eingesetzt. Merkt gerade okay. Du kannst irgendwie so das Sohn Gott, so ein haken oh so Hakenrettung irgendwie, das ist irgendwie nicht gut. So wie Link halten. Ne? Okay, ich kriege hier schon auf der Fresse. ich glaube, wenn ich die vermassel, dann gehen die Kämpfe gar nicht weg, ne? also von der Tafel. Okay. Ich glaube, wir kriegen echt alle irgendwie beisammen, alle Dinger hier. So, fehlen nur noch vier. So, Morgana. Morgana ist mehr oder weniger. Das Maskottchen von dem Spiel. bei jedes japanische Rollenspiel muss irgendwie immer ein Maskottchen haben. Oh, ja Sturm. Anti-Sturm, Anti-Strom. -anti da. Ja, Morgana ist, glaube ich, auch einer. Morgana ist einer der Hauptcharaktere. Spielbar Charakter. Und ja wow ja weiß jetzt nicht was dieser balken unter jokers dingens hier darstellen soll weil ich glaube so, ich kann mich jetzt nicht erinnern dass irgendwie so eine leiste oder so gab in dem spiel oder so die aufgefüllt werden musste aber kann auch falsch liegen wir Panther und Fox im Hintergrund, ich muss ja wahrscheinlich nur Pikachu erleben. Also, warum springe ich eigentlich so hoch gesagt? normal? nach bestimmt wegen Arsen, ne? Aber ich hoffe, der heißt so, weil sonst lass mich mal ganz kurz gucken. Äh, ja, und da ich sehe schon die Ultra Smash, wie wieder aussieht, wie immer gern sehen. Rebellion Slice. Äh ja ist ihre ruft der joker sind dabei ja ist echt. Oh, dann ducke ich mich eben ich könnte schwören wir kriegen ja alles aber wie heißt morgana noch mal wie heißt noch mal ist irgendwie in der realen welt nur so eine schwarze katze und weiß nicht weiß nicht wie er heißt ich glaube es ist ein erne im äh, phantom die dingen ja so ja mal caroline und justin die sind ich weiß überhaupt nicht wie ich das erklären soll der hauptcharakter landet manchmal irgendwie so in so eine in so ein gefängnis der träumt irgendwie so Hat irgendwie so komische träume und dann landet er irgendwie so ein gefängnis weil irgendwie man irgendwie so ach ja man muss monster fangen im persona genau die muss man trainieren nebenbei dafür wird man immerhin so ein so ein raum geschickt wo man die hochleveln kann und so und ja die sind irgendwie so die wächterin von diesem raum irgendwie so was, was wird ich mir gehalten ach ich krieg es schaden geil ist ja überhaupt nicht nervig diese also, das gefühl Joker wird irgendwie so komplett voller Broken Charakter so wie, wie damals Bayonetta irgendwie, weil nicht ich weiß nur als Bayonetta irgendwie halt erstmal vorgestellt wurde in Smash 4. Dass, äh, alle irgendwie Turniere mit der gewonnen haben oder so. Also, das Gefühl, die ganzen dlc charakter in dem Spiel werden genauso sein. So, Igor. Ja, das ist irgendwie, weil ich nicht, der Anführer von diesen beiden Mädchen, die wir gerade gesehen haben, doch auch in diesen Raum. Ich glaube, da ist irgendwie der bekannte Persona-Charakter. Auch oh, ist neutral. Okay, äh, dann nehme ich. Ach, ich habe Autoheilung deswegen. Äh. Ich den hier. Ja, ich glaube, igo ist irgendwie so der. Was die Mogris für Final Fantasy sind, halt. Das oh Gott! Ich habe 300 sind Okay. Oh, Was? Okay. Oh, cool. Ich werde dauerhaft geheilt. Das ist ein bisschen broken. Der ja, Ego ist irgendwie so was die Mogris für Final Fantasy sind. Das ist irgendwie der bekannteste Charakter, nehme ich mal an. Der kommt, glaube ich, schon wie Spiel vor. Sieht mal irgendwie in diesem komischen Raum ja wenn wir mal irgendwie so angeguckt wie leute irgendwie so auf den trailer von persona 5 damals oder oh, mond <lacht> mysterie ist sogleich so wie der und wenn mal irgendwie so angesehen wie leute sich irgendwie wie irgendwie leute darauf reagiert haben als sie zum ersten mal wie im persona 5 trailer gesehen haben und ja als irgendwie Igor das erstmal Mal in diesem Trailer aufgetaucht ist, sind irgendwie alle am durchdringen gewesen. Also, nehme ich mal an, der ist recht bekannt. <lacht> Oder, Oder, Leute identifizieren sehr schnell. Person am Igor. Also, ja. Ich tue ja einfach so durchrennen, als wäre das gar nichts, ne? So, okay. So, Schlesens hier wäre schon ein riesiger Spoiler, weil das sind alles ja Hauptcharaktere, ne? Ja, so von rechts nach links oben rechts die mit den Orangen an, keine Ahnung oben links Fox ganz links keine Ahnung ganz unten Joker die Katze Morgana neben Joker links Skull äh, die in den roten Klamotten Panther und die über ihr Queen und ja Ultra Sun Ultra Smash für mich okay Kann ich irgendwie? Ja, ich glaube, da wird nichts bringen. Ne? Ja, da wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ne, kommt so hart. Ich würde ehrlich gesagt mich gerne von denen seine ultras mesh treffen lassen. Ich würde mal gerne sehen, wer aussieht. Oh, ich kämpfe gar nicht gegen den direkt. diese knallen sind irgendwie wie von fox irgendwie also nicht fox aus persona fox aus smash und irgendwie weiß ich war nur schaden aber tun irgendwie die gegner nicht dann und so oh, oh gott oh, gib mir. Boah, ich ich treffe wie ich nicht Oh Gott, ich immer noch aber oh ich habe es vergessen ich hab vergessen wenn man in der luft ausweicht Und dann wollen die irgendwie nicht so die kante irgendwie schnappen so, ähm, ich glaube ich will Heilungsschild, aber kriege ich ja nicht Verdammt. mir fällt auf das wird überhaupt nichts bringen weil doch da noch ein Charakter auf am Anfang, ne? Warum ist er als erstes Joker, wenn ich gegen Pikachu jetzt kämpfe? Oh, die werden auf alle Charaktere aufgeteilt, merke ich gerade. acht prozent hat jetzt Pikachu. Boah, du würdest mich jetzt verarschen, ey. So, ich will, dass ihr nicht alle... Okay. weil der hat einen Baseballschläger, sowie Skull, okay. Ja, der hat glaube ich mit knüppeln gekämpft ne? und diese war pikachu ey, ich krieg die nicht getroffen ich habe die gesagt ich dachte jetzt aber ein fehler war stimmt ja pikachu libre ist glaube ich weiblich oh mein gott oh, ich glaube da werde ich ja nicht schaffen wo ich heimlich dauerhaft wird gerne mal meine ultra smash sehen wenn er nicht zu viel verlangt ist konter da ist ein konter wieso treffe ich die alle nicht so all out attack oder oh, nee. ja, wenn wir die am ende des parts nicht sehen dann gehe ich noch mal kurz weil nicht im trainingsmodus und so und zeigt die mal weil ich will auch mal sehen wie das aussieht weiß der letzte charakter gibt es nicht dass mich ich nicht was der irgendwie hier auf die schießt hier aha okay keine ahnung irgendein zauber nehme ich mal an zauber ist irgendwie so komisch noch mal her Okay. Und da ist er. Oh, ist von dem plötzlich die Ultra Smash Ready. Weil davon habe ich irgendwie noch nichts gesehen. Also hat irgendwie hat Ding ja von von diesem Match, oder? Nein, gib mir das. Brauche nur noch datei gott der macht mich jetzt hier fertig pass auf ich will das schon irgendwie sehen aber ich will auch nicht drauf gehen geh weg gib mir nein fehlt immer noch eins nein ja genau so sieht das aus fast genauso sieht das aus genau hat man irgendwie noch so in die musik hört wie hat kampfthema von persona 5 ist ja schon so ein kleines meme irgendwie so eine meme irgendwie you never see it coming. so wunderbar wow cool ja, damit haben wir schon alles hier erledigt cool komplett war das noch was ah, okay ich dachte schon da oben lr aber okay cool und das sogar noch in nicht mal annähernd so lang in so einer langen zeit bin ich gut und ja wie sieht es geistermäßig aus ich glaube wir fehlen immer noch so ein 12 oder so <lacht> ja, mir fehlen sechs okay so, äh. ich ein einen Kämpfergeist bekommen. Ja, ne, ja. Was sind hier noch? Was sind hier noch? Hier wird noch was. Primär, was? Oh, ich glaube, ich habe so eine Vermutung, was das sein könnte. Es bestimmt den seine seinen normalen Klamotten, ne? wenn ihr also weil ich das Spiel ab genau habe ich da hab bekommen ja ich habe pokémon Let's Go Pikachu warum spielt Spielzeit dann nicht hier Schüler ja so so Schüler Ini habe ich noch nicht das kaufen okay cool so jetzt müssen wir nur noch vier fehlen ja cool wo ich diesen würfel ja keine ahnung okay das war es dann wieder ja weil ich fand gut hier dafür hatte ich jetzt so solange nicht mehr smash Bros gespielt habe fand ich war noch recht erfolgreich und ja ich hoffe euch hat der part gefallen wir sehen uns dann wahrscheinlich Entweder wenn die nächsten dlc Charaktere rauskommen oder wenn ich mir doch mal irgendwann entscheide, ein bisschen online hier mal zu zeigen. Und ja. Äh, aber bis dahin sage ich dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst einen Kommentar, ein Like oder ein Abo, das wäre richtig dolle von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Stikowski.